Leute, heute bin ich wieder da. Jetzt äh, machen wir Einzelspielermission Verdächtige Lücke. Das heißt, Verdächtige Lücke bedeutet, Leute, wir müssen strategisch. Hier, Leute, hier sind komplett Fallen, ja. Diese Bereiche sind Fallen voll, ja. Seht ihr? Seht ihr irgendwie komisch aus? Armeefallen sind da. Ja. Wo greifen wir jetzt an? Wir greifen jetzt mal gucken, wo wir jetzt angreifen. Taktik muss gemacht werden. Ohne Taktik kommt ihr nicht weiter, Leute. Wir sind irgendwie... Haben diese Infernatums Spezialanheitsschutz, meine Leute? Das ist halt so Frechheit, meiner Meinung nach. Dass man so welche Leute hier einfach rumschickt Obwohl das nicht stimmt Königin ist sofort tot, weil Königin hat ihr eigenes Gehirn verloren Das ist halt systematische Sache Leute Man muss hier gut kämpfen, man muss hier schlau sein Wie ihr seht, alle bombardieren Überall kommt Bomben. Überall kommt Fischeck. Überall kommt Silach. Überall kommt irgendwas. Ja, ja. Wie ihr ja. seht, ich habe schon meine Beute geschaut, was ich haben wollte. Und dann wird das immer so knapp. Und das war's. Das war's. Das war's. Das war Skandaldorf. Aber ich habe meine Beute genommen, Leute. Das war knapp. Ihr müsst es genauso machen. Wenn ihr 100% schaffen wollt, dann müsst ihr andere Taktik suchen. Ciao, Leute.